Hallo! Lilo. Heute unser nächster Teil. Unser nächster Teil unserer kleinen Serie. So, so Serie. Linux Wir starten, wie gewohnt, in VirtualBox mit einer CPU. Wir hatten die oberen Betriebssysteme schon durch und jetzt sind wir bei UpToSit 2013 01 mit KDE Lite Desktop. Da schauen wir mal drauf. Normale Stadt. Up to sit Sit. Hinweis auf den unstabilen Zweig von Debian, ne? da ist ein Debian-System drauf. Da gibt es nicht nur den Stable-Zweig, den hatten wir letztens, sondern den unstabilen Zweig, wie wir gleich sehen werden. Ein bisschen unstabil lief es auch in meiner virtuellen Maschine, zumindest wenn ich vom Live-System aus was nachinstallieren wollte. Apto-Sit. Die haben im Übrigen eben was komisches Griechisches immer auf ihrem Desktop, was man hier unten so sieht. Hier gibt es verschiedene Übersetzungen. Ne? Also das ist, wenn ihr das mal Google Übersetzer eingebt, jetzt kommt erst gleich hier automatisch das, was auf der Linux DVD drauf ist. Wir hatten die anderen Systeme schon, die hier drauf sind. Und hier sind wir beim Debian Testing System. Ist das dasselbe wie Debian Unstable? Debian Testing? Weiß ich nicht, könnt ihr kommentieren. Gut, da sind wir jetzt mittlerweile. Und wir fahren bei den Griechischen hier. Ne? Also erstmal ab zu SIT. SIT kommt von Debian vom umstabilen Zweig. Und das Griechische da hinten ist irgendwie der Codename der entsprechenden Version. Und das, wenn ihr es bei Google-Übersetzern eingibt, gibt es verschiedenste Übersetzungen dazu. Mir gefiel äh, die griechischen Nymphen am besten, ne? die Piden oder was weiß ich, wie die vier heißen. Nymphen sind immer gut. Gut, deshalb vielleicht auch Plümchen. Äh, Einstellung für Ordneransicht, Einstellung für Arbeitsfläche fände ich besser oder Einstellung für Desktop hatten wir letztens schon mal gezeigt, wie man sich da neue Hintergrundbilder runterlädt. Hier, wie gesagt, KDE, Desktop, sehr schön. Gut, KDE typisch, hier die Navigation, System, wir haben hier keinen Installer mit dabei. Kein Installer, das, man geht davon aus, man macht das von der Konsole aus, ja, stehen von der Konsole aus. Ist ja kein Problem. Ne? Wir können das per Terminal aktualisieren, das System, oder uns einen Installer installieren. Ich würde sagen, am wichtigsten ist sudo apt update ne? Sonst könnt ihr nämlich auch von der Konsole aus nichts installieren. Ne? Dann stimmen die Paketquellen nicht. Wie man sieht Debian sit. Ne? Holt man sich aus dem unstable Zweig, sieht man hier die Pakete. Gut, jedenfalls können wir uns von, von der Konsole aus was nachinstallieren. Ihr könnt euch auch den Synaptic Paketverwaltung nachinstallieren oder das Software-Center, das könnt ihr euch auch nachinstallieren. Aber erst nachdem ihr das hier, zumindest hier von der Live-CD aus gemacht habt. Und was ist nicht drin, ne? gut, was ist nicht drin, rate mal, äh, kein E-Mail-Programm, jedenfalls nicht standardmäßig. Wenn ihr euch ein E-Mail-Programm nachinstalliert, nachdem dieses Update hier mal so langsam durch ist, dann, dann nehmt bitte Ice Doof. Ne? Doof. Ne? Wenn ihr nach Thunderbird sucht, findet ihr den nicht. sei denn über die Synaptic-Paketverwaltung. Oder ihr nehmt das Software-Center, das ihr euch auch nachinstallieren könnt. Ice Doof. Gut, wir hatten gesehen bei der Stable-Version von Debian 7 war Eisdorf in der Version 10 drin. Ich habe mal geguckt, ich habe mal meine kleinen Tests durchgeführt. Hier haben wir Eisdorf in der aktuellen Version 17 drin und auch Eiswiesel, was nichts anderes ist als der Firefox ohne Firefox-Logo. Gut, wenn das hier irgendwann mal durch ist, dann können wir entsprechend uns zum Beispiel den Eiswiesel nachinstallieren. Da warte ich gerade nochmal drauf. Gut interessant ist, da man hier den Unstable-Zweig benutzt, haben wir hier eine Rolling-Release. So, get install. Ja, jetzt können wir zum Beispiel nach IZE suchen, wohl wissend, dass das unter Debian kein Thunderbird und kein Firefox gibt. Tab drücken. Ja. Könnte ich jetzt hier alle 249 Möglichkeiten, sage ich nein, als doof wäre Thunderbird Mail-Programm. Ja, ist nämlich keins dabei. Komischerweise. Ne? Weasel-Tab. Ne? Sehen wir, gibt's. Ist der Firefox. Nur, dass er nicht Firefox heißt und kein Firefox-Logo hat. Wie gesagt, dann in der Version 17 ne? installiert sich der. Können wir gleich mal nachgucken. Wir gehen mal auf eine andere Arbeitsfläche. Es gibt hier auch einen Installer dabei. Der sieht ein bisschen anders aus als sonst. Ne? Den sieht installer Gut, anscheinend gibt es hier eine Art Reihenfolge. Ne? man kann es erstmal auf einen USB-Stick installieren, man kann die Festplatte partitionieren, man kann die Zeitzone festlegen, man kann die Benutzer festlegen, alles für die Installation dann auf die Festplatte. Ja, gut, eigener Installer Release Notes. Schauen wir mal. Gut, da komme ich wieder auf auf die Linux-Welt DVD. Warum auch immer? Es gibt ein Handbuch. Das ist mit auf der Platte drauf. Auch schon in Deutsch, das ist ganz gut. Hier ist nochmal, worum geht's bei apto-sit. Sit, ne? Codenamen von Debian Unstable, ne? das SIT am Ende. Und apto heißt im Sinne von hm, passend einrichten. Ne? Können wir auch apt-get installen, ne? einrichten. Installer, gut, sehr schön. Paketmanager und Aktualisierung kann man sich dann alles hier so anschauen. Grundlagen, Sources, Installation von Programmpaketen. Wie installiere ich ein neues Paket, ist ja alles schon mit beschrieben. Wer das noch nicht wissen sollte, gut, der lädt dann noch so ein bisschen. Währenddessen können wir hier mal weiter forschen. Gut, Büroprogramme. Ne? Ähm, ich habe mal LibreOffice nachinstalliert, weil hier nur Okular installiert ist. Ne? LibreOffice in der Version 4.1 ist in den Paketquellen zum Zeitpunkt dieses Videos. Also aktueller als Ubuntu. Hier ist nochmal das Handbuch. K Kalk Clipper, Kwrite. Wie gesagt, wenn einem das nicht gut genug ist und man LibreOffice nachinstallieren will, kriegt man LibreOffice 4.1 zum Zeitpunkt dieses Videos. Und wie gesagt, unter Internet bekommt man einen Eiswiesel. Version 17 bei Ubuntu sind wir mittlerweile bei der Version 23. Und unter Debian Stable waren wir nur bei der Version 10. Interessant war auch, dass der e-Links Webbrowser hier mit drin ist ne? ein Terminalbasierter Webbrowser. Habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, wie man den bedient. Ne? Das kann man hier so eintippen: www.google.de. Okay. Dann sieht man Google quasi im textbasierten Modus ne? vom Terminal aus. Interessant. Warum man das mit draufgepackt hat, weiß ich nicht. Ist aber nichts Verkehrtes. Multimedia. K3b Brennprogramm schon mit installiert. Kaffein. K-Mix Lautstärke Regler. Hardtop, sehr gut. Moment, Hardtop Prozessviewer. Ich stelle hier fest, dass Aptosit nur sehr wenig CPU braucht, obwohl ich hier gerade nur eine CPU zugeordnet habe. Also es braucht sehr wenig Prozessorlast. Und denk daran, ich mache gerade noch ein Video und installiere im Hintergrund auf der anderen Ebene. Normalerweise dümpelt das so bei 1% rum. Also es ist eines der schnellsten getesteten Systeme hier. Das fand ich schon mal sehr bemerkenswert. sieht man vielleicht auch beim System Monitor. Das System Last können wir uns hier nochmal anschauen. Die anderen hatten hier fast 100% Vollausschlag, weil hier nur eine CPU zugeordnet ist. Das fand ich sehr bemerkenswert. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Sehr schön. Ist wahrscheinlich Debian geschuldet, die sehr schöne Versionen rausbringen. Wie sieht es da hinten aus? Der ist noch am Installieren mit unserem Eiswiesel Webbrowser. Gut, wir haben natürlich eine KDE-Umgebung und haben deshalb Dolphin, sehr schön, finde ich sehr gut, mit dem bekannten Schieberegler. Hier heißt die Arbeitsfläche auch noch Desktop, ob das so bleibt. Wer uns dann tatsächlich installiert auf die Festplatte kann ich nicht sagen. Ich habe es jetzt nicht auf meine Festplatte mal installiert. KDE 484 Dolphin Version 2.0 Prima Sache, sehr schöner Dateimanager, finde ich sehr gut. Nächstes was, schauen wir uns da nochmal an. Multimedia hatten wir gerade, Midnight Commander ist hier interessanterweise mit drauf. Wer vielleicht so eine Art Norton Commander als Dateimanager braucht, der kann das nutzen, schmiert hier manchmal so ein bisschen ab, kann an der Virtualisierung legen, beim ersten Start dann einfach nochmal starten. Ne? Dann hat man die vom Norton Commander bekannte Zweiseitige Navigationsmöglichkeit, dass man von einer Seite zur anderen springen kann. Ne? Die eine Seite zur anderen ist im Prinzip ein Norton-Commander, der in Terminal läuft. Interessant. So. Favoriten ist Conqueror Webbrowser. Wer den Standard Webbrowser, der hier drauf ist, nutzen will über Conqueror, ist der 484 Conqueror. So ein bisschen wie bei Knopics, alles was so KDE Basiert ist. Gut. Gehen wir da mal rein. Was haben wir noch bei System? Konsole. Wir hatten die, die Version noch nicht geguckt. Was haben wir denn für ein Kernel? Bei der Stable-Version hatten wir ein ziemlich altes Kernel. Mal gucken, was hier Aptosid zu bieten hat aus dem Unstable-Zweig. Oh, Name. Hier haben wir ein 3.9er-Kernel, ne? Bei der normalen Debian-Installation aus dem Stable-Zweig waren wir da erst bei 3.2. LSB-Release haben wir nicht, wir haben aber cut EDC OS-Release. Man sieht aber hier auch den Codenamen Debian 7.0 Visi, wobei sich das wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass ein ronic release ist, sich immer wieder ändern kann. Gut, ich würde sagen, dieses System eignet sich gut, wer immer... Ah, das war hier noch das Ding, was ich noch machen musste. Wer nicht darauf angewiesen ist, dass es 100% stabil läuft und dafür ein System haben will, das immer die aktuellsten Versionen, die Debian zu bieten hat, drauf hat, der kann das hier nutzen. Also er muss also nicht warten, bis ein bestimmtes Datum erreicht ist, bis die nächste Version rauskommt. Das ist wieder ein Rolling Release. Und hier sehen wir auch schon, Eiswiesel 1708 haben wir hier drauf. Gut, mehr müssen wir da auch gar nicht sehen. Darum ging es ja, dass hier aktuelle Pakete, zumindest aktuellere, wie im Stable-Zweig drauf sind. Und wir können also ganz beruhigt jetzt das nächste Betriebssystem uns anschauen. Schönes Ding, Resümee kann man gut gebrauchen. Wer gerne Debian nutzen will, aber nicht US, nein, nicht, kein Prism. Wer Debian gerne nutzen will, aber gerne die Pakete aufzudenken, Unstable Zweig nutzen will, habe ich auch gelesen, die testen das vorher auch die Unstable Pakete, also die Abzuseat Leute. Ob die halbwegs gescheit laufen, so ist es zumindest angedacht und man kann, man kann die dann jetzt schon nutzen. Mini-Programme Sperre hinzufügen, ne, das kennen wir vom, vom KDE Projekt, dass wir da uns kleine Symbolchen hinzufügen können. Ne, sieht man hier. Gut, ich denke, es soll dann auch erstmal wieder gut sein. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Jetzt starten wir nochmal, da er gerade fertig ist. Iceweasel. Den Webbrowser. Können wir natürlich auch von vom Menü aus starten. Iceweasel Webbrowser. Gucken nochmal hier. Sehr schön. Wir haben hier drin Help baut Eiswiesel den 1708 da drin. Unter Debian Stable war der 10.0er drin. Also hier ist man weit, weit voraus. Und wer noch mal wissen will, was das überhaupt so ist mit diesem komischen griechischen Namen, der kann das hier auch noch mal nachforschen. Hier ist nämlich die Klarschrift noch mal drin. Wir könnten nachgucken bei Google oder bei Yahoo oder bei Bing, bei Amazon. Sehr gut gemacht, ne? haben wir alles drin. Da könnte man es einfügen. Was heißt denn das? Man trifft dann auf verschiedenste Übersetzungen. Na, da teilweise gibt es da, gibt's da die Herispiden oder, oder wie auch immer die Hesperiden aus der griechischen Mythologie. Vielleicht sind es ja die, die dem Ding den Namen gegeben haben. Gut, also wie gesagt, nette Geschichte. Ich schalte es mal aus. Und wir schauen uns das nächste Betriebssystem an. Und tschüss.